Bro die shit gar nicht hören, dass sie so langsam sind so, servus Leidens ich bin's mal wieder, Vlogs am Start ähm, heute werden wir ein 0 auf 100 machen mit der CBR 650R Baujahr ist 2019, ähm, verbaut was jetzt eventuell relevant ist, na gut, eigentlich nicht <lacht> ist der SC Project SC1R ich fahre sie auf 48 PS, also noch A2 gedrosselt Falls Windgeräusche jetzt etwas stärker sind, verzeiht mir Ich habe gerade das erste Mal meinen neuen Helm an, ich weiß nicht ob man ihn sieht Der ist Vollcarbon, Alter, übelst geil Ich habe vorhin schon ein bisschen rumgekrischen, weil er sich so nice anfühlt Man hat übelst die kranke Sicht aus dem Helm, man sieht echt alles gefühlt Du hast eigentlich keine Einschränkung im Sichtfeld Also wenn Windgeräusche ein bisschen zu stark sind, verzeiht mir Ich habe vergessen einen Schal anzuziehen, dass es ein bisschen gedämpft. wird ähm, ja genau äh, so wie ich jetzt gleich fahren werde ich fahre jetzt noch zum Spot hin aber ich mache jetzt schon mal dieses ganze Intro auf dem Weg so wie ich jetzt gleich fahren werde äh, nehmt euch das dann kein Beispiel ich lasse die Kupplung vermutlich ein bisschen schleifen dass wir schneller auf die 100 kommen äh, solltet ihr auf keinen Fall machen es ist unfassbar Material ähm, wie, wie nennt man das? also es, es fickt auf jeden Fall die Kupplung wenn ihr die schleifen lässt ich werde das Ding vermutlich auch im zweiten Gang oder einen dritten Gang auf 100 prügeln, dass wir einfach diese paar Millisekunden, die wir verlieren würden bei einer, beim Schalten, dass wir die einfach ähm, nicht haben, also dass wir die Zeit sparen, ist bei einer 48 PS bei einem 48 PS bike eigentlich eh für einen Arsch, weil so bei 6.500 Umdrehungen ist jetzt so mein Gefühl, haben wir meistens immer schon die 48 PS. Sprich, es bringt nichts, wenn ihr die Karre jetzt bis auf 12.000 hochdreht, weil ihr immer weiter mit 48 PS fahren werdet. Ähm, ich mache es trotzdem fürs Video. So fahre ich aber in der Regel nicht, also in der Regel schalte ich immer so bei 8000 spätestens und das auch nur, wenn es warm ist, kann ich jedem ans Herz legen, ähm, außer natürlich, wenn es offen ist, da würde ich die auch komplett ausfahren, logisch, sonst kann man sie auch zulassen, ähm, genau, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen warten, äh, nicht auf den E-Scooter, aber wir müssen ein bisschen warten. Bis hier die Brüder weg sind. Ah, das ist halt echt zum kotzen dass jetzt halt so eine ganze Meute kommt. Bro, das hört nicht auf. Bro! Das hört... Wow! nicht hier auf. Wow! Okay, ich glaube, wenn der... Ah Bro, aber das ist halt echt kurz, um mich da raufzustellen. Ich glaube nach der Kamera machen wir das jetzt Ich kommt sexy Ich wollte gerade nur noch 100 Video aufnehmen gehen Ich habe vorher schon die GoPro angemacht, Info erzählt Ich stehe gerade am Spot, habe die Kupplung schon gezogen Auf einmal die GoPro, Akku ist leer Digga ich bin psychisch am Ende, Jungs. Ich muss alles wieder neu aufnehmen und ich habe keine Akku und muss in 10 Minuten mein Training sein. Also ich wünsche euch einen schönen Rückentag, macht's gut. So, Leute, da bin ich wieder. Ähm, drei Stunden später. Äh, wir standen hier, wir hatten, waren im ersten Gang, hatten die Kupplung gezogen. Bruder musste die Karre gewaschen werden. Insane. Äh, dann ist die Cam leer gegangen. Bisschen schade jetzt ist 19 Uhr, ja, drei Stunden später, dreieinhalb ähm, wir bereiten den Instagram-Post vor währenddessen läuft die Karre warm würde mich freuen, wenn ihr hier mal vorbeiguckt Gibt mir sehr viel Mühe und Moto. Ähm, let's go also Jungs, die Karre müsste jetzt warm gelaufen sein ähm, ja gut, ich habe ja alles zum Ablauf schon gesagt wir machen, schätze ich mal zwei bis drei äh, Fahrten 0 auf 100 Fahrten. Ähm, genau, Grüße an David, danke, dass du die Handschuhe ausgeliehen hast. Meine wurden ja gesippt. Ja, Karren müsste eigentlich warm sein. Turbine läuft auch schon. bisschen ärgerlich, dass hier jetzt ein Auto vor uns ist. Ja, gut, danach kommt aber keins, Sprich, wir können uns hier schön auf der geraden Positionieren. Aber er fährt ein bisschen langsam. Wir müssen wir noch ein bisschen warten. Da kommt schon der nächste Bruder. Also. Let's go! Klappe nach unten. Oh, Alter, das Trigger war schnell. ey, Nice! Wir probieren das Ganze jetzt noch einmal und hoffen auch, oh fuck, wir sind so aber ein, weil der Bruder kommt schon. Ja. Auch hier probieren wir das Ganze jetzt noch einmal. Letzter Run. Leute, fahrt auf keinen Fall so an. Ich lasse die Kupplung schleifen. Das ist unglaublich schlecht für die Kupplung. Macht es nicht nach. Ich mache das einfach nur, dass ihr wirklich einen nicen Wert bekommt. Aber ihr solltet das auf keinen Fall nachmachen. Letzter Versuch. 3, 2, 1, 2. hinter uns nein es ist clean wir lehnen uns nach vorne 3 2 ich fahre jetzt wieder nach hause entspannt ich kann es echt nicht oft genug sagen jungs macht das bitte nicht nach alter ihr hört wie die kupplung wie das bike reicht ähm, die Kupplung habe ich anfangs nur schleifen lassen das ist wirklich unfassbar schlecht für die Kupplung macht es nicht ähm, ja macht es einfach nicht <lacht> äh, schaut gerne auf Instagram vorbei würde mich sehr sehr sehr freuen da gebe ich mir echt viel Mühe Wenn übelst auch online äh, in der Regel gar nicht oder eigentlich jede Frage zum Bink was sie verbaut haben, was was kostet schreibt an, gebt euch gerne Tipps, Bahn oder Fragen oder genießt einfach die Edits. In dem Sinne würde ich sagen, äh, macht's gut Jungs, bei Kopf und QA Online. Ähm, ja genau. Bis dann. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.